Willkommen zurück zu Pokémon Silber und wir sind hier stehen geblieben in der obdachlosen Höhle. Nein, wirklich, die beiden hier, die wohnen hier. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, das, ja. <lacht> äh, die werden auf jeden, wohnen auf jeden Fall hier. Und ich bin nochmal zurückgegangen, um mir zum einen Motri zu holen für Stärke und zum anderen meine Pokémon zu heilen. Und ich bin sogar kurz in Tic City abgebogen, um mir ein paar Supertränke zu kaufen. Leider hatten die keine Supertränke bei sich. Im. Äh, ja, im Sortiment, aber ist schon okay. Und tatsächlich kommen wir auf der anderen Seite raus. Mhm. Ähm, ich würde sagen. Wir machen erstmal oben. Wir sind nämlich gerade in den Alphruinen unterwegs. Wir wollen da die Puzzle durchmachen, damit wir weiterkommen. Bzw. müssen wir nicht machen, um weiterzukommen, aber ich würde gerne alles zeigen. Und der hier steht im Weg. Ich würde sagen, wir machen erstmal oben links und dann unten links und. Dann sollten wir alle vier haben, hm, dies ist ein merkwürdiger Ort, ja, kann man so sagen. Ist ja nicht umsonst die sind ja nicht umsonst die Alfruinen. Lionel, bisschen lonely. Oh, Girafarik sind wir zum ersten Mal Drrrr. Hat so einen kleinen Chompi so zum kleinen äh, Kettenhund äh, als Schweif, finde ich sehr lustig. Ähm, aber sehr, was aber sehr traurig ist bei Girafarik, muss ich sagen. Ist übrigens neuestes so Pokémon Gen 2 ist, dass es in der, in der Be in seinem Beta-Design war viel cooler. Denn wenn man Gira rückwärts spricht, was ist wohl Gira Farig rückwärts? Hm, ich gebe euch mal ein bisschen Zeit. Gira rückwärts. Hm. Oh, es ist Gira oh, Ja, es wäre auch als Kind aufgefallen. Und nice, Melly macht einen richtig guten Job. Leider, ich kratze stampft. Oh, mega viel damage Ähm girafari sollte nämlich eigentlich auf beiden seiten den gleichen kopf haben nur die rechte seite die die hintere seite die so ein bisschen äh, dunkler schwarzer ist die so halt auch den kopf von girafari vorne haben aber aus irgendeinem grund haben sie sich entschieden das nicht zu machen macht keinen sinn ähm, wenn ihr meint gamefree hätte das cooler gefunden aber okay weil es hätte nämlich auch sinn gemacht mit dem namen punkt punkt punkt das kein pokémon sagen. Das ist nur eine Person auf der Welt. Ich komme oft hierher, um nachzudenken. Okay. Was gibt's hier eigentlich für Pokémon? Das weiß ich gar nicht. Oh, Farbbiegel. Mhm. Farbeagle. Auch so ein Pokémon, wo ich immer denke, das ist ein Gen-3-Pokémon, aber es ist ein Gen-2-Pokémon eigentlich. Was gibt's hier sonst noch so? Oh, Natu! Oh, Natu ist richtig gut für den Anfang. Na gut, was heißt anfangen? Man kommt hier erst viel später hin. Aber ein ist ein sehr gutes Pokémon, ein ziemlich psycho. Sehr gutes Psycho-Pokémon, kann ich nur empfehlen. Also hier hinzukommen, ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Nur leider ist die Raid hier sehr klein. Die wilde Pokémon Raid. Okay, gibt's Farbigel. Normales Pokémon ist jetzt... Kann man mit... Kann man ein bisschen mit... Porenta vergleichen ist jetzt nicht so das allerbeste man Bock hat kann man ins Team nun muss man aber nicht aber Nato kann ich euch nur empfehlen weil Xatu ist sehr gut, richtig gut so und jetzt machen wir hier dieses Rätsel ein Pokémon das mittels Regenbogenfarbener schwingen grazil durch die Lüfte schwebte wer könnte das nur sein wenn ihr das Boxart Cover von Gold, Pokémon Gold kennt dann wisst ihr alle was es ist ansonsten wissen ja du das wahrscheinlich halt so oder so auch <lacht> ja gut finden aber endlich mal wieder so ein puzzle letzte folge hatten wir nämlich keins obwohl wir die ganze zeit über auch forscht haben aber gut ist das halt so und das sieht irgendwie nicht richtig aus oder ich mach's mal andersrum mir sieht es nicht richtig aus so aber auch nicht ich lasse es erstmal so. Das sieht gut aus, ja. Und dann das hier da. Ha, das, das sieht schon besser aus. Ich mache immer gerne beim Puzzeln erstmal die Ränder und dann das Mittlere. Das ist bei mir einfach so, dass ich das immer mache so. Ja, hier mache. Oh, das sieht schon gut aus. Das sieht schon sehr gut aus. Hier vielleicht? Ja, könnte, könnte passen. So. Ah, maybe, maybe. Dies maybe? Uh, keine Ahnung, wo das hin soll. Okay, das kommt wahrscheinlich dahin. Ja. Yep. Um. Okay, warte, was? Ach, warte, das kommt dahin. Nicht? Hm? Warte, legen wir das erstmal da drauf und dann sehen wir was Falsches. Was? Dorthin? Irgendwas ist faul. Irgendwas ist komplett faul. Ich kann aber leider nicht meinen Finger drauf zeigen. Vielleicht die beiden falsch rum? Vielleicht kommen die nach unten? Nee, die, die, die kommen bestimmt schon nach oben, oder? Die waren richtig. Äh, ich bin mir sicher, die waren richtig. Okay. Dann tun wir die nochmal zurück. Aber ich glaube, ihr habt bis jetzt schon alle erkannt, welches Pokémon es sein soll, oder? <lacht> ähm. <lacht> okay, warte. Ich glaube. Ich glaube, ich weiß, wie rum. Ja, so rum. Ich habe mich hier ein bisschen irritieren lassen, aber. So müsste es richtig sein. Also, es ist ho -Oh. Aber Irgendwas ist falsch Aber Was ist denn falsch? Sind vielleicht die beiden? Nee, nee, nee, das, das, das muss eigentlich Obwohl. Probieren wir es mal aus! Probieren geht über studieren, ne? Ach, die Steuerung ist ein bisschen nervig Hm, ich glaube das ist sogar besser so, aber Dann ist das hier vielleicht doch falsch? Wenn das nicht falsch rum ist, dann vermute ich mal ganz unten. Okay, dann vermute ich mal ganz unten. Die beiden da unten müssen dann anscheinend falsch sein. Also die hier. Aber ich wüsste jetzt nicht, was sonst falsch sein sollte. So? Nee, sah vorher richtig, richtig aus, aber so nicht. Hm. Hm. Hm, hm. so. So. Denn falsch ach Moment Oh, oh, oh nein sagt sag mir bitte nicht das muss so, warte, so rum das könnte ich mir vorstellen dass das eigentlich Ah, doch okay alles klar alles klar das wird so wahrscheinlich sein oder ja sieht es nicht so stark aus wie ein ho -Oh, aber man kann es erkennen denke ich mal also für gameboy boy standard so ist ganz okay denke ich mal alles klar, und leider sind wir jetzt wieder hier gelandet, heißt ich muss den ganzen Weg zurücklatschen, was ein bisschen nervig ist, muss ich zugeben, aber gut, hilft nichts. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. So, nun, dass wir wieder hier sind, machen wir das letzte Puzzle und können dann heute noch mit der. Äh, eigentlich mit dem eigentlichen Spiel weitermachen. Dass wir dann endlich mal die Alphabet durch haben. Wie gesagt, ich will halt es euch halt zumindest mal zeigen. Also jetzt macht nicht den Fehler und springt hier ab. Geht safe einfach nach links und geht hier rein. Okay. So. Dieses Pokémon bewegte sich mit Hilfe seiner zehn Tentakel fort. Welches das wohl sein kann. Alles klar, okay. Und das hier ist das schwierigste von denen. Glaube ich. Halt, Hoho oh, fand ich jetzt nicht ganz so schwierig, auch wenn das irgendwie eins der letzten ist. Aber ich glaube, das hier wird jetzt sehr schwer. Habe ich einfach so das Gefühl. Hier sieht man schon das Auge. Von dem Pokémon. Ich werde gleich sagen, was es ist. Ihr könnt ja gerne noch ein bisschen spekulieren. Vielleicht fällt es euch einfach gleich random auf. Ich, ich, ich muss halt gerade gucken, was ich hier mache. Es ist sehr verwirrend auf jeden Fall. Wie man sehen kann. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Da ist leider ein bisschen mehr. Ähm, mh, mh, okay, die Dinger weiß ich wirklich nicht. Ähm, aber das ist bestimmt so ein rechtes Teil so. Ja genau, ja genau. Das sieht gut aus. Das sieht richtig aus. Ja, ja, ja. Das sieht richtig aus. Das wieder. Warum nicht so? Obwohl, es sieht gleich mal so schlecht aus. Lassen wir es erstmal so. Aber die Dinger hier. Na doch, das könnte so passen. Ähm Und dann das hier vielleicht. So. Und dann. So. Nee. Nee, niemals. Wo ist denn das andere Auge? Oder sieht man nur ein Auge auf diesem Artwork? Kann gut sein. sieht man ganz viel vom Panzer. Ach, das soll der Panzer wahrscheinlich sein, ganz, oder? So. Äh. Oh Gott! Oh Gott! Man erkennt ja gar nichts. Hier? Oh was habe ich getan? Oh Gott, was habe ich getan? Komplettes Chaos. Ja, das ist mein Bild, Leute. Ist das nicht wunderschön? Man kann sofort erkennen. Ich glaube, ich spare mir sogar auf, äh, das Ding mobil auf, was, was man eigentlich ist, bis es fertig habe. Falls ich überhaupt fertig werde. Weil, heilige Scheiße, was mache ich hier? Warte, das könnte aber hier ganz links sein, das Auge. Ich muss auf jeden Fall rausfinden, wo die Dinger hinkommen. Das wäre ganz wichtig zu wissen. Die sind auf jeden Fall... Innendinger. Bin ich mir zumindest fast sehr sicher. Würde halt keinen Sinn machen, wenn nicht. Ja. Das ist halt echt nicht so einfach. Muss man dazu sagen. Das sieht vielleicht einfach aus. Na, ja, wohl sieht gar nicht einfach aus. Das laber ich. Gut, ähm. Das könnte hierhin passen. Oder? Maybe? Maybe... Ja, was ich mir gerade auffällt, ist, dass das da gar nicht hinpasst. Das müsste eigentlich so sein. So passt das doch viel mehr zusammen. Und dann wird das hier... Rund... Ja... dann... Hm... Oh Gott... Man kann sie halt im DS-Remake drehen die dinge was es halt noch schwerer macht, aber es dadurch halt noch viel spaßiger. Ähm ich habe gerade das Problem, dass ich nicht weiß, wo was hinkommen soll. Oh Gott, das ist schwer! Aber was passt denn hier gerade so gar nicht zusammen? Muss ich erst mal schauen. Das hier ist ein bisschen ja genau äh, weird. Das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen, glaube ich. Das passt hier mehr. Okay. Vielleicht. Unten würde vielleicht gehen. dann so. Maybe. So. So langsam kommt zusammen, aber immer noch nicht ganz. Aber es wird besser, es wird definitiv besser. Hm. Ich glaube, man kann so langsam erkennen, was es ist, oder? Ach, jetzt muss ich aber überlegen. Äh, der Panzer ist fast richtig. Ach oh Gott! Oh Gott! <lacht> aber ich muss mal gucken, was ist denn nicht richtig? Hm. Ich nehme jetzt schon wieder so lange auf und nur wegen diesem einen Rätsel hier. Ja. Was ist denn nicht richtig? Also doch die beiden müssen eigentlich nebeneinander sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das kann aber hier nicht hin, weil das passt nicht. Das passt sehr gut zusammen. Das muss da eigentlich so bleiben. Was ist denn mit dieser Ecke hier? Würde das zusammenpassen? Doch, ja, doch schon. Ich muss gerade gucken, was passt denn überhaupt nicht? Das hier ist ein bisschen leicht out of place. Aber das ist halt das Auge. Doch, das muss da sein. Dann ist vielleicht das hier falsch? Kommt es vielleicht hier hin? Und dann das hier hoch. Hm? Nicht? Hm. Ich check's gerade wirklich nicht. Ähm. Moment. Ähm. Du. Das hier vielleicht andersrum? Nee. Doch. Nee, doch. Warte. Ähm gar nicht mal so falsch. Moment, wenn ich es so rumdrehe... Nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nein, auf gar keinen Fall. Nope. Das passt nicht. Das macht hier viel mehr Sinn, das Ding. Und die beiden auch werden. Hä? Ich dachte, ich hab's richtig. Oder muss das sie vielleicht nach da? Nee. Hm so macht das keinen Sinn. Aber irgendwie irritiert mich auch das Auge. Also ich versuche gerade mich so ein bisschen an den Panzer zu orientieren, wie der Panzer aussehen könnte. Aber so wirklich helfen tut das gerade nicht. Aber der Panzer, aber dieser Teil da, so vielleicht. Aber das Ding hier passt doch nicht damit zusammen. Aber die Außenstehenden habe ich doch richtig, oder? Vielleicht habe ich die beiden falsch. Oh ja. Oh, das macht sogar mehr Sinn, so rum. Ähm, was hätte ich gemacht? Die beiden, nee. Das hier war woanders, warte, wie habe ich das vorhin gemacht? Ähm, so, ne? Richtig? Nicht! Ah, ich sehe es hier, das ist falsch. Hm. Ah, ja, es ist schon fast fertig, sehe ich gerade. Es ist fast richtig. Fast richtig. Aber ich glaube, das Ding kann hier nicht richtig sein. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich das so mache? Nein. Okay, was legt die mal alle drei erstmal beiseite? Das sind ja so die, die. Ich denke mal, das ist alles richtig außer die drei. Ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Das muss dort eigentlich hin. wenn der Kopf mit dem getauscht werden muss, wenn er nach unten kommen muss, wenn ich das alles eigentlich richtig hatte? Oh, jetzt kommt der große Plot für das war war richtig, oh. aber ich glaube, das, das muss sogar nach unten. Ich sage es einfach, was es ist, es ist Ammonitas. Ähm, Rum? Nee. Doch, das sieht doch richtig aus! Was ist denn daran falsch? Das sieht doch komplett richtig aus. Na ja, gut, vielleicht muss das hier mit dem oberen getauscht werden. So rum. Maybe? Komm schon. Ach komm, das sieht doch richtig aus! Ey, Leute. So, wollte ihr es mir so haben. Auch nicht. Ha. Huh. Aber ich sehe auch gerade, dass hier nicht ganz zusammenpasst. Was willst du? Das sieht doch richtig aus! So, okay. Ähm, ich komme nicht mal weiter. Und deshalb habe ich mir jetzt einen Guide rausgesucht. Ein Bild im Hintergrund. Und das war der einzige Fehler, den ich hatte. Diese beiden. Ich hatte es richtig, aber habe nicht gecheckt. Wow. Ich saß da zu lange, muss ich sagen. Ich saß da, glaube ich. Keine Ahnung, 20 Minuten oder so sah ich jetzt hier. Ich habe wahrscheinlich eh ganz viel rausgeschnitten und ra rangezoomt rausgezoomt, wie auch immer. Vorgespult meine ich eigentlich, aber wie auch immer. damit damit die Alfruin Fast fertig. Ich glaube, das ist ein W. Oder? Ich würde sagen, das ist ein W. Aber W sieht eigentlich anders aus. Nicht so curly. Oder was auch immer. Na egal. Soweit ich weiß, müssen wir immer noch drei insgesamt von den Dingern fangen und dann passiert was. Oder es ist nur ein Kristall, so. Aber ich versuch's trotzdem mal. Vielleicht passiert jetzt was. Ansonsten halt nicht. <lacht> Ups, nein, ich weiß nicht, bin dann passt. Und irgendwie passiert nichts. Vielleicht passiert was, wenn ich in das Professorhaus reingehe. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber ich find's echt krass, dass mir... Oh, das ist ein Haar. So ist das ist ein Haar. Aber ich finde es echt krass, dass ich alles richtig hatte, nur diese beiden gerade nicht. Und ja, man muss drei Dinger fangen und dann. taucht der hier auf. Hm? Das ist doch ein Pokédex, nicht wahr? Darf ich ihn sehen? Es gibt so viele unterschiedliche Pokémon. Hm? Was ist das? Was ist das für ein Pokémon? Es sieht aus wie, ein, wie die merkwürdigen Zeichen in den Wänden in den Ruinen. Falls diese Zeichen tatsächlich Pokémon sind, dann gibt es noch viele mehr davon. Ich weiß. Lass mich deinen Pokédex erweitern. Mir nach. Geschafft! Ich habe deinen Pokédex erweitert. Ich habe dir einen optionalen Pokédex für Inkognito eingebaut. Wenn du gar keine Hobbys hast, dann kannst du den ja auch vollführen von A bis Z. Er speichert sie in der Reihenfolge, in der du sie gefängst. Mike's Pokedex wurde erweitert. Hier ist die Kognito, dass du fängst, wird darin eingetragen. Schlage nach, uns umzufahren, um zu fahren, wie viel es gibt. Danke, Typ. Okay. Und das waren die Alfruin. Ich hoffe, ich hab's nicht zu lang gemacht. By the way, was gibt's eigentlich hier? Kann man ja auch surfen, merke ich gerade Sagt mir nicht, gibt's noch einen fünften Teil. Und dann weiß ich aber aus. Nein, wir kann einfach nur ein bisschen planschen. Normalerweise gibt es hier im Remake ich glaube ein paar Steinchen zum kaputt hauen. Ein paar kleinstellen oder so, keine Ahnung. Aber wir sind durch mit den Alfruin. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass das so anstrengend wird, der Alfruin. Aber das fand ich jetzt gerade lustig mit der Monitor. Das hätte alles richtig am Ende. Aber diese beiden halt nicht. Aber wir haben es geschafft. Und ich muss ja nur nachgucken wegen zwei Dingern. Also das ist für mich schon äh. Also für mich ist es okay. Ich weiß halt leider überhaupt nicht, wie lang die Folge ist. Ähm, aber ich mache noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich meine, die letzten beiden Wochen waren eh nicht so so lang, deshalb mache ich jetzt ein bisschen weiter. Und ähm, wenn ich jetzt mal auf die Karte schaue, wenn ich jetzt mich jetzt noch erinnern kann, wo die war, die war bestimmt hier, oder? Ah, ich vergesse es jedes Mal. Poke Meine Güte. So. Und jetzt können wir nämlich nach rechts. Da rechts gibt es nämlich noch drei rote Punkte. Ne, vier sogar. Und zwei Städte. Das sind diese orangen Punkte. Und wir gehen jetzt rüber zum Kesselberg. Richtung Route 42. Hier einfach nach rechts. Und ich liebe diese Musik. Der Kesselberg ist wie ein Irrgarten. Also verlaufe dich nicht. Alles klar. Und ich will mal einen Hyperball. Wuhu! Fällt gerade auf, ich sollte vielleicht ein anderes Pokémon im Team haben. Obwohl. Ist egal. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig. Okay, was gibt's denn hier? Route 42. Cheek City. Mahagonia City. Was ist die nächste Stadt. Kesselberg. Wasserfallhöhle voraus. Ja, der Kesselberg kann man auch wasser lernen, wenn man aber surfer hat dann kann man auch hier einfach durch aber machen mal einfach den oh. Oops. ja ähm oh man sieht sogar ganz kurz leuchten wo man ist aber das ding ist ich habe keinen pokémon mit blitz und ich bräuchte eigentlich ein pokémon mit blitz Klofensa kann blitz erlernen aber wir haben kein klufen aber man kann am anfangsort einen klufen fangen ich würde sagen, mm, ja doch. Ich würde sagen, wir machen jedoch Pause, weil ich gerade einfach unsicher bin, wie lange die Folge ist, weil ich gerade zu lange am Ammonitas-Puzzle äh, festgehangen bin. Ähm, ich werde wahrscheinlich sehr viel schneiden müssen. Ich werde jetzt erstmal Offscreen einen Clufensa fangen gehen, es Blitz beibringen. Also Kluftfenster kann man halt nach der ersten äh, Arena in der Nähe von Alphurin in den Routen da im Gras da kannst du auf jeden Fall Kofenser fangen bringe ich Blitzbrei und dann werden wir uns diese Höhle erkunden die kann man nicht mehr eigentlich skippen zumindest sieht es gerade so aus ich weiß es gerade äh, halt nicht mehr deshalb bin ich gerade ein bisschen verwirrt aber ich würde sagen wenn es euch die, wenn euch die Folge gefallen hat merkt schon ich bin komplett aus dem Wind aber wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Könnt ihr das Video auch gerne teilen, um Leuten zu zeigen, wie dumm ich den Rätsel bin. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Pokémon Silber. Haut rein und ciao!